In diesem Video geht es um Card Sorting. Card Sorting ist eine sehr etablierte Methode, mit der man Informationsarchitekturen aufbauen kann. Und sie deckt tatsächlich gleich mehrere Bereiche des Aufbaus von Informationsarchitekturen ab. Und zwar nämlich die relativ zentralen drei Schritte, die man beim Erstellen von Informationsarchitekturen hat, nämlich das Gruppieren, Strukturieren und Benennen von Inhalten. Wir haben zwar am Anfang durchaus die ganzen Inhalte sicherlich dann schon erfasst, aber wir wissen noch nicht ganz genau, wie sollen die denn zusammengefasst werden und ähm, ja, was gehört eigentlich wozu. Und Sorting kann uns eben genau für die Schritte, die dann danach kommen, super behilflich sein und kann uns dabei super unterstützen. Was ist Card Sorting eigentlich und äh, wie sieht das aus? Nun, der Begriff Card Sorting kommt tatsächlich daher, dass man eben Karten sortiert. Cardsorting funktioniert folgendermaßen, wenn Sie am Anfang ähm, eines Usability Engineering Prozesses irgendwie erfasst haben, um welche Inhalte es irgendwie geht, also welche Inhalte in der Nutzerschnittstelle zur Verfügung stehen sollen oder welche Inhalte ähm, oder ja, welche Eingabemasken zur Verfügung stehen sollen, dann müssen Sie oder sollten Sie diese, diese Inhalte benennen und diese dann auf Karten schreiben. Und hier ist aber ganz wichtig, dass Sie dort nur die Bezeichnung der Inhalte draufschreiben auf die Karten. Also keine weiteren zusätzlichen Metainformationen, sowas wie, wo ist diese Information eigentlich her, also dieser Inhalt, oder wer ist äh, Ansprechperson dafür oder sowas. Das können Sie alles weglassen. Sie schreiben lediglich die Inhaltsbezeichnung da oben drauf. Sie schreiben auch noch keine strukturellen Vorgaben oder Prioritäten oder irgendwie sowas drauf, sondern Sie lassen das alles komplett offen. Dann werden die Karten praktisch gemischt ja. und dann bitten sie Nutzerinnen und Nutzer, diese Karten zu gruppieren und hierarchisch neu anzuordnen. Und zwar so, wie die Nutzerinnen und Nutzer denken, so passt das für mich am besten. Und wenn das dann passiert ist, wenn also die Nutzerinnen und Nutzer eine für sich logische Struktur gefunden haben, dann bitten sie die Nutzerinnen und Nutzer auch noch Namen für diese einzelnen Gruppen oder für Bereiche mit Karten zu vergeben. Das klingt jetzt alles noch so ein bisschen abstrakt. Wir gucken uns das einfach jetzt noch mal so ein bisschen visuell dargestellt an. Das sind jetzt hier mal Beispiele, natürlich immer noch digitale Beispiele, aber es sind Beispiele für Karten, die Inhalte eines typischen Webshops irgendwie repräsentieren. Also zu einem Webshop gehört zum Beispiel die Liste der Produkte, dann hat er vielleicht ein Impressum, man hat sicherlich irgendwo Informationen über Liefermodalitäten, man kann als Nutzerinnen und Nutzer sicherlich irgendwelche Kontoeinstellungen vornehmen, man möchte vielleicht seine eigenen Bestellungen mal ansehen, man möchte Informationen darüber haben, wie ist das dann eigentlich bei Rückgabe, dann kann man die Produkte vielleicht irgendwo filtern, man hat eine Suchfunktion, man hat Kreditkartendaten und also alles mehr oder weniger eine ganze Menge unterschiedlicher Informationen, unterschiedlicher Inhalte und die liegen jetzt hier chaotisch vor und das ist auch tatsächlich ganz wichtig dass sie diese Informationen mehr oder weniger in diesem Chaos vorliegen haben. Denn die, sie möchten ja die Nutzerinnen und Nutzer bitten, diese dann für sie zu strukturieren. Und wenn sie das Chaos nicht vorliegen haben, dann würden sie ja in irgendeiner Form schon so eine Struktur vorgeben. Und das möchten sie nicht, denn sie möchten ja sehen, welche Struktur würden denn die Nutzerinnen und Nutzer bevorzugen. Denn sie würden, die Nutzerinnen und Nutzer werden die Karten auf jeden Fall so strukturieren und gruppieren, wie sie es für am sinnvollsten und am besten halten. Und genau das wollen sie herauskriegen. Das heißt, sie legen die Karten wirklich so kreuz und quer, total gemischt den Nutzerinnen und Nutzer vor und bitten sie dann diese zu sortieren. Was kann bei so einer Sortierung dann rauskommen? Nun, ich habe einfach mal die Karten, die man jetzt hier sieht, für mich strukturiert, wie ich das vielleicht machen würde. Ich erhebe jetzt übrigens keinen, keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Also Webshops enthalten sicherlich noch deutlich mehr Informationen. Aber ähm, für die Informationen, die jetzt hier gerade waren, habe ich für mich folgende Gruppierung ermittelt. Also für mich gehören zum Beispiel Produktliste, Filter und Produktdetails irgendwie zusammen. Für mich gehören auch Kontoeinstellungen, Lieferadresse und Kreditkartendaten irgendwie so ein bisschen zusammen. Alles, was zu Bestellungen dazu gehört, also Rückgabe, Rechnungen und Reklamationen gehört für mich so zu so einer Gruppe dazu. Und auch so Impressum und Liefermodalitäten, weil das eher so allgemeine Informationen über den Anbieter oder die Anbieterin eines Webshops ist. Ähm... Was ich hier letztendlich auch schon so ein bisschen drin habe, ist eine äh, Struktur für mich. Also ich habe jetzt nicht nur Gruppen, sondern auch so eine gewisse Strukturierung, also hierarchische Strukturierung. Zum Beispiel ist es so, dass für mich Filter und Produktdetails irgendwie so der Produktliste so ein bisschen nachgelagert sind. Also das sind jetzt nicht irgendwie so übergeordnete, sondern eher untergeordnete Dinge. Genauso, ähm, wenn es eben um Bestellungen geht, dann sind eben so Themen wie Rückgabe, Rechnungen, äh, Reklamationen, das gehört ja zu den Bestellungen irgendwie dazu. Das heißt, ich habe hier irgendwie auch schon so eine erste Hierarchie für mich entdeckt, die für mich da so relevant erschien. Wenn ich dann diese Karten gruppiert und auch initial strukturiert habe, dann bittet man üblicherweise die Nutzerinnen und Nutzer, die Karten, also die Gruppen, dann auch entsprechend zu benennen. Und das könnte jetzt zum Beispiel dann folgendermaßen aussehen für die Gruppierung, und Strukturierung, die ich da gerade gewählt habe. Also dass man sagt, die Suche nach irgendwelchen Sachen, das sollte auf jeden Fall irgendwie so mehr oder weniger, das ist für mich so ein Einstieg, also so Home-Seite. Ähm, Produkte ist für mich so ein, so ein Unterpunkt äh, Produkte. Da, sind, da finde ich also tatsächlich alle Produkte. Suche umfasst, also geht sicherlich auch irgendwie in die Produkte rein, aber irgendwie ist das für mich... Das ist nochmal so ein getrennter Einstieg, das gehört da nicht so direkt dazu, aber das ist halt meine persönliche Sache. Ähm, dann habe ich auf jeden Fall so den Bereich Konto-Nutzerkonto, ähm, ich habe es jetzt hier mit Konto bezeichnet, aber ähm, wo ich dann da halt alles drunter finde, ähm, Bestellungen, das ist halt der Bereich, wo ich eben alles zum Thema Bestellungen finde, also nicht nur die Liste der Bestellungen selbst, sondern eben auch Informationen darüber, wie ich was zurückgeben kann, Rechnungen und so weiter. Und dann habe ich noch den Bereich Shop-Infos, also so Meta-Informationen zum Shop selbst, was dann eben Impressum- und Liefermodalitäten sind. Aber das sind jetzt von mir vergebene ähm, Begriffe. Und Jetzt habe ich vielleicht irgendwie, während ich so die Begriffe vergeben habe, für diese unterschiedlichen Gruppen festgestellt, Mensch, irgendwie für diese eine Gruppe fällt mir noch nicht so richtig was ein. Ist das überhaupt dann so eine richtig gesonderte Gruppe? Oder kann man das nochmal ähm, anders einsortieren? Aber irgendwie passt es zu dem einen nicht so richtig und zu dem anderen vielleicht auch nicht so. Und ach ja, konkret geht es hier jetzt um den Warenkorb. Was mache ich denn mit dem? Also jetzt extra irgendwie zu sagen, das ist nochmal eine eigene Gruppe für sich? Hm, weiß ich nicht. Ja, Aber eigentlich gehört er so ein bisschen zu den Produkten mit dazu. Eigentlich vielleicht auch so ein bisschen schon zu der Startseite, vielleicht auch so ein bisschen zum Konto, alles ein bisschen schwierig. Das heißt, an dieser Stelle kann ich dann, während das Card-Sorting so läuft, kann ich dann auch nochmal darüber nachdenken, vielleicht muss ich das auch nochmal ein bisschen ändern, damit es einfach ein bisschen besser und sinnvoller für mich als Nutzerinnen und Nutzer klingt. Und so eine Verfeinerung könnte jetzt hier für den Warenkorb vielleicht folgendermaßen aussehen, dass ich zum Beispiel den Warenkorb nochmal aufteile und sage, ich äh, füge ihn zu Zwei Gruppen letztendlich dazu. Also einmal finde ich, sollte er irgendwie auch neben der Suche so ein bisschen äh, eine Rolle spielen. Aber auch irgendwie mit zur Produktliste gehören. Und Sie haben jetzt vielleicht auch noch im Kopf, dass Sie sagen, nee, das gehört auch irgendwo mit zu den Kontoinformationen noch dazu. Sie sehen also, man ist da unter Umständen nicht direkt äh, gleicher Meinung. Und das ist aber auch vollkommen gut so. Letztendlich wird es nie so sein, dass Nutzerinnen und Nutzer immer die gleiche Meinung haben. Es kann immer mal sein, dass sich das ein bisschen ändert. Gut, soviel zum prinzipiellen Prinzip des äh, Card Sortings. Jetzt gehen wir mal noch ein bisschen genauer darauf ein, wie das Ganze wirklich durchgeführt wird. Am Anfang von so einem Card Sorting stehen genau diese beiden Sachen, die wir hier haben. Wir haben ja also hoffentlich haben wir die Informationen oder die Inhalte, um die es geht, haben wir schon alle vorher erfasst, aber wenn wir diese dann nehmen als Eingabe für das Card Sorting, dann sind diese beiden Sachen hier relevant. Also zum einen müssen wir natürlich Teilnehmende rekrutieren, das sollten in dem Fall auch wieder Teilnehmende aus den jeweiligen Nutzergruppen äh, sein. Es ist also auch hier wieder so, wir wollen ja etwas tun für ganz konkrete Nutzerinnen, die bestimmte Aufgaben in bestimmten Kontexten machen, ja? also gute Usability. Das ist immer ganz wichtig, dass man das so betrachtet. Und wenn man jetzt natürlich mit äh, an irgendeiner Stelle des äh, Prozesses irgendetwas macht, was für die Nutzerinnen und Nutzer gut sein soll, dann ist es auch ganz gut, mit diesen Personen dann auch zu arbeiten, weil äh, die haben ja so die Idee davon, wie soll das Ganze eigentlich aussehen, beziehungsweise wie ist deren Denkweise oder deren Erfahrungen mit bestimmten Dingen. Und deswegen sollten eben die Nutzerinnen und Nutzer, die das card durchführen, auch entsprechend dazugehören. Und was wir natürlich auch machen müssen, ist, wir müssen die Karten vorbereiten. Das heißt im Prinzip, wenn Sie die Inhalte vorher erfasst haben und die zum Beispiel als irgendeine große, lange Liste zur Verfügung stehen, dann übertragen Sie das Ganze auf Karten. Das können Sie jetzt natürlich mehr oder weniger von Hand machen, indem Sie das auf ähm, Papierkärtchen selber von Hand drauf schreiben. Sie können das aber auch, können die Tabelle auch übertragen und dann irgendwie per Seriendruck einen Ausdruck machen ähm, und das Ganze hinterher schneiden, also da gibt es ähm, unterschiedliche Varianten. Ähm, es gibt auch mittlerweile Tools, die sowas relativ gut können. Wenn Sie das Ganze dann vorbereitet haben, dann führen Sie das eigentliche Card Sorting durch und das funktioniert halt folgendermaßen, Sie haben ja dann, ähm, haben also mehrere Sitzungen mit ähm, unterschiedlichen äh, Nutzerinnen und Nutzer. Und in einer solchen Sitzung sollten Sie zunächst den Ablauf erläutern, also den Nutzerinnen und Nutzern nochmal klar machen, worum geht es eigentlich. Also im Prinzip, ganz platt gesagt, sagt man den Nutzerinnen und Nutzern, hier sind Karten, sortiere mir die bitte, so wie du dir das am besten vorstellst. Man muss da gar nicht unbedingt viel mehr Informationen geben. Natürlich ist es manchmal noch so ein bisschen wichtig, den Kontext noch zu skizzieren, zum Beispiel, wir erstellen gerade eine neue Website für oder was auch immer oder wir erstellen gerade eine neue Software für und so weiter. Aber sie sollten auf keinen Fall irgendwie ja, die Nutzerinnen und Nutzer in irgendeine Richtung lenken dabei, ja. sondern sollten den groben Ablauf äh, skizzieren und nicht irgendwie anfangen, ganz konkrete Vorgaben zu machen. Ja. Was sie auch machen können, ist an dieser Stelle dann zum Beispiel demografische Daten erheben. Also das ist manchmal ganz wichtig, dass man dann hinterher auch weiß, welches ja, Card-Sorting-Ergebnis habe ich denn jetzt von welcher Nutzerinnengruppe oder von welchem bestimmten Teil einer Nutzerinnengruppe erhalten. Dann lassen Sie die Nutzerinnen und Nutzer tatsächlich das Ganze äh, sortieren und benennen, durchführen und zum Schluss können Sie mit den Nutzerinnen und Nutzerinnen äh, auch nochmal in so eine Abschlussdiskussion eintreten, wo Sie einfach nochmal darüber sprechen, also zum Beispiel nochmal so Fragen stellen können, warum haben Sie das jetzt denn so und so einsortiert, Warum haben Sie das, oder was, was waren Ihre Gedanken vielleicht dahinter? Und um einfach nochmal so ein bisschen mehr dazu herauszubekommen, weil die Nutzerinnen und Nutzer vielleicht, während sie das durchsortieren, nicht so ganz offenherzig waren und ihnen vielleicht nicht so viel dazu erzählt haben. Und wenn das Ganze dann abgeschlossen ist, dann halten sie die Ergebnisse noch fest. Und ja, das können Sie zum Beispiel einfach machen, indem Sie ein Foto davon machen, von dem, wie das sortiert wurde. Das steht Ihnen so ein bisschen frei. Wichtig ist einfach, dass Sie die Ergebnisse jeder einzelnen Sitzung haben, weil Sie die Ergebnisse nämlich danach dann zusammenführen müssen. Und dann kommen wir nämlich auch schon zur Auswertung der ganzen Sache. Bei der Auswertung geht es darum, die Ergebnisse der einzelnen Sitzungen, die Sie hatten mit dem Card Cardsorting, miteinander zu vergleichen. Und jetzt werden Sie an dieser Stelle nämlich feststellen, Oh, das ist gar nicht alles gleich. Das ist nämlich einfach auch zu erwarten, weil sie haben ja unterschiedliche Nutzerinnen und Nutzer ge gefragt und die haben unterschiedliche persönliche Präferenzen oder unterschiedliche persönliche Erfahrungen. Und das ist ganz normal, dass sie halt bei fünf Nutzerinnen und Nutzern auch sicherlich fünf unterschiedliche Lösungen finden. Aber was sie erkennen werden, ist einfach, dass es bestimmte Dinge gibt, die von allen Nutzerinnen und Nutzern hoffentlich gleich einsortiert wurden. Ja, Und das sind dann so ihre ersten Aufhänger. Damit wissen sie schon mal, das sind die Informationen, die ich so und so zusammenfassen kann. Und bei den anderen Sachen, ja, da kann man dann so ein bisschen ja nach Priorität durchgehen. Also wenn zum Beispiel zwei oder drei Nutzerinnen das dann zumindest noch ähnlich haben, dann äh, nehmen sie halt die Variante, die von diesen Nutzerinnen und Nutzern bevorzugt wurde. Und wenn sie dann irgendwann an den Punkt angekommen sind, dass für irgendeinen äh, Inhalt, dass der mal da, mal da, mal da gelandet ist, dann ist es vielleicht auch gar nicht so schlimm, ähm, dass äh, wenn wenn dieser dieser Inhalt jetzt nicht unbedingt so einen guten Platz hat, dann suchen Sie halt und nehmen Sie eine der Varianten oder Sie nehmen halt tatsächlich mehrere der Varianten. Das können Sie ja auch machen. Es ist ja möglich, mehrere oder, oder ein und dieselbe Inhalt oder einen und denselben Inhalt an mehreren Stellen einfach zur Verfügung zu stellen, wenn dieser Inhalt einfach von den Nutzern mal da oder mal da erwartet wird. Das ist ganz, ganz normal. Was Ihnen hoffentlich nicht passieren sollte oder, oder was Ihnen hoffentlich nicht passiert ist, dass Sie gar keine gleichartigen Strukturen finden. Das wäre natürlich relativ schlecht, denn dann wissen sie ja gar nichts mit den Ergebnissen anzufangen. Aber dann ist natürlich die Frage, woher kann das kommen? Und da muss man sich mal so ein bisschen angucken, was könnten denn die Ursachen sein? Also zum einen kann es sein, dass sie einfach die Nutzerinnengruppen, die sie dort jetzt haben, dass sie die vermischt haben. Also dass zum Beispiel sie, ja... Fünf Personen aus einer Nutzerinnengruppe und fünf Personen aus einer anderen Nutzerinnengruppe hatten und ähm, die halt mit ganz anderen äh, Prioritäten kommen und dadurch letztendlich eine ja, Sortierung gewählt haben, die sehr unterschiedlich ist. In dem Fall sollten Sie oder haben Sie die Möglichkeit, natürlich, wenn Sie sich ja aufgeschrieben haben, welches Ergebnis kommt von äh, welcher Testperson. Haben Sie natürlich die Möglichkeit, das Ganze nochmal nach äh, den einzelnen Nutzerinnen-Gruppen spezifisch auszuwerten und das entsprechend getrennt auszuwerten. Dann kann es natürlich auch sein, dass die Nutzerinnen und Nutzer einfach Schwierigkeiten hatten, ihre ja, Inhalte zu verstehen. Dann sollten Sie vielleicht die Inhalte und die dort verwendeten Begriffe nochmal überarbeiten üblicherweise werden sie am Ende der Sitzungen mit den Nutzerinnen und Nutzern schon so ein bisschen feststellen oder auch schon während der Sitzungen, wo die Nutzerinnen und Nutzer vielleicht Probleme mit haben. Also wenn sie zum Beispiel auf irgendeiner Karte einen Begriff draufstehen haben, die die Nutzerinnen und Nutzer einfach nicht verstehen, dann sind das so die typischen Begriffe, die sonst wo landen, weil die Nutzerinnen und Nutzer gar nicht wissen, wo sie das einsortieren sollen, weil sie es nicht verstehen, wofür das da ist oder was die tatsächlichen Inhalte äh, sind, was das Ganze bedeutet. Und wenn sie ganz viele Begriffe haben, die die Nutzerinnen und Nutzer nicht verstehen, dann werden sie auch ganz viele sehr chaotische Ergebnisse bekommen, weil die Nutzerinnen und Nutzer einfach gar nicht wissen, was sie damit anfangen sollen. Aber das werden sie auch schon während der Sitzungen merken, weil die Nutzerinnen und Nutzer dann vielleicht mal so eine Frage stellen wie so, was soll denn das sein oder damit kann ich jetzt nichts anfangen. Ich packe das mal hier hin. Oder bei der Abschlussdiskussion können Sie ja dann nochmal sagen, ja, warum haben Sie jetzt vielleicht diese Sache da ähm, einsortiert? Wenn Sie halt schon feststellen, ich hatte schon fünf Testpersonen vorher, die haben das alles woanders einsortiert, warum ist das jetzt bei dieser Person wieder woanders? Dass Sie dann da einfach nochmal nachfragen und mal gucken, woran das vielleicht liegen könnte. Ja. Dann sollten Sie die Nutzerinnen-Auswahl überprüfen. Also ist es tatsächlich so, dass Sie Nutzerinnen und Nutzer aus der entsprechend aus den entsprechenden Nutzergruppen ausgewählt haben? Und wenn auch das alles in irgendeiner Form passt, wenn Sie da also schon nichts gefunden haben, dann kann es ja immer noch sein, dass Sie vielleicht tatsächlich neue ja, Erkenntnisse über die Trennung Ihrer Nutzerinnengruppen bekommen haben. Und dann sollten Sie gegebenenfalls darüber nachdenken, getrennte Informationsarchitekturen aufzubauen. Dass man also tatsächlich sagt, ich habe einmal eine Informationsarchitektur für eine Nutzerinnengruppe und eine Informationsarchitektur für eine andere äh, Nutzerinnengruppe. Das heißt, es gibt hier einfach verschiedene Möglichkeiten mit Ergebnissen, die im ersten Moment gar nicht so prickelnd erscheinen, trotzdem noch zu arbeiten und noch was herauszuziehen, was für Sie und Ihre weitere Arbeit und vor allen Dingen für die Informationsarchitektur relevant ist oder hilfreich ist. Jetzt gibt es natürlich beim Card-Sorting so ein paar Dinge, die man berücksichtigen sollte, damit auch alles so gut wie möglich abläuft. Das erste Wichtige ist, Sie sollten einfache Begriffe verwenden. Und zwar genau die Begriffe, die die Nutzerinnen und Nutzer auch verstehen. Nichts Komplexes, denn ähm, letztendlich sollen die Nutzerinnen und Nutzer ja auch ihre Inhalte später finden können. Und wenn jetzt komplexe Begriffe sind, die die Nutzerinnen und Nutzer ähm nicht verstehen, dann, äh, ja, wie sollen die Nutzer, und Nutzer dann später dann in ihrer eigentlichen äh, Nutzerschnittstelle das Ganze finden? Die eigene einzelnen Karten und die entsprechenden Inhalte, die dadurch repräsentiert sind, sollten einen ähnlich komplexen inhaltlichen Umfang haben. Das ist, wie, das mu muss ich nochmal ganz kurz erklären, was das eigentlich bedeutet. Es sollte also jetzt nicht so sein, dass Sie zum Beispiel eine Karte haben, die jetzt mal gefühlt 20.000 Zeilen ähm, Text beinhaltet und noch 30 Bilder dazu, wohingegen eine nächste Karte, die Sie haben, letztendlich irgendwie gerade mal ein Bild oder nur fünf Zeilen Text oder sowas umfasst. Ähm, sondern das sollte ungefähr auf dem gleichen Granularitätsniveau sein. Das ist manchmal nicht ganz so einfach zu erreichen, aber ähm, prinzipiell sollten Sie das versuchen, auf, auf, auf dem Niveau das entsprechend zu halten. Ja. Sie sollten insgesamt so 20 bis 50 Karten haben. Weniger als 20 sind tatsächlich ein bisschen wenig, dann werden Sie auch nicht ganz so viel Struktur von den Nutzerinnen und Nutzer bekommen. Über 50 Karten macht es für die Nutzerinnen und Nutzer zu schwer, das Ganze äh, letztendlich zu strukturieren, weil dann eben auch irgendwann der Überblick fehlt. Da müssen Sie sich selber auch fragen, wird das Ganze jetzt dann auch nicht geradezu zu groß, wenn Sie selber, also wenn Sie selber Ihre Inhalte, um die es geht, nicht auf 50 Karten eindampfen können dann haben Sie vielleicht irgendwie zu viel Anspruch an das, was alles in eine Nutzerschnittstelle dann zum Schluss hineinkommen soll. Sie sollten dann 5 bis 10 Teilnehmende haben, denn das ist so die Anzahl an Personen, wo Sie dann schon relativ gute Ergebnisse haben. Wenn Sie mehrere Nutzerinnengruppen haben, dann sollten Sie auch entsprechend Mehr Teilnehmende haben. Das liegt einfach daran, dass ja die Nutzerinnengruppen gegebenenfalls unterschiedliche Präferenzen haben. Und bis die dann so wirklich durchschlagen, sollten sie eben auch entsprechend viele Teilnehmende haben. Das heißt, dann eben pro Nutzerinnengruppe fünf bis zehn Personen. Das ist übrigens tatsächlich generell bei Usability Engineering so ein bisschen festzustellen. So ab fünf Personen merkt man schon bei der Auswertung der Daten eigentlich eine relativ gute Tendenz in bestimmte Richtungen. Eine Session mit Nutzerinnen und Nutzern sollte auch nicht länger als 30 Minuten sein, weil es sonst einfach auch irgendwann zu anstrengend wird für die Nutzerinnen und Nutzer, das Ganze mitzumachen. Also 30 Minuten ist so mehr oder weniger die Zielvorgabe. Es gibt jetzt tatsächlich neben diesen Kriterien, die jetzt zu so berücksichtigen sind, gibt es auch noch so ein paar Varianten des Card Sortings, über die man nachdenken kann, um einfach bestimmte Aspekte nochmal besser herauskitzeln zu können. Eine Variante ist, das Ganze in der sogenannten geschlossenen Card-Sorting-Variante durchzuführen. Also geschlossenes Card-Sorting heißt das dann. In dem Fall ist es so, dass Sie die Gruppennamen nicht von den Nutzerinnen und Nutzern ja, erarbeiten lassen, sondern diese Gruppennamen einfach vorgeben. Das kann unterschiedliche Gründe haben. Zum Beispiel haben Sie neue Inhalte, die Sie in eine existierende Struktur einsortieren möchten und Sie möchten die existierende Struktur nicht umwerfen, weil... Äh, sich eben viele Nutzerinnen und Nutzer schon daran gewöhnt haben. Aber vielleicht wollen Sie auch einfach eine existierende Struktur überprüfen und einfach mal gucken, haben Sie die Sachen, die aktuell da sind, in der existierenden Struktur schon richtig einsortiert. Wenn Sie allerdings wirklich komplett auf der grünen Wiese anfangen, dann würde ich kein geschlossenes Card-Sorting empfehlen, weil Ihnen sonst einfach sehr wichtige Informationen über ja, die, die Gedanken der Nutzerinnen und Nutzer verloren gehen. Sie können das Ganze einzeln machen, also mit Einzelpersonen, die dann eben ja auch keine entsprechende Hilfe bekommt und von ihnen und das äh, gibt ihnen dann den Eindruck davon, wie würden, würde denn jetzt auch tatsächlich eine Einzelperson mit dieser entsprechenden Struktur so umgehen bzw. wie würde eine Einzelperson das Ganze machen, ohne dass sie jetzt irgendwie Unterstützung von einer anderen Person hat. Und das Gegenstück dazu ist dann, das Ganze in einer Gruppe durchzuführen. Das heißt, Sie haben mehrere Teilnehmenden, die zusammen das Ganze durchführen, also zusammen gruppieren und strukturieren. Das erlaubt Ihnen oft mehr Rückschlüsse darüber, was denn so in den Köpfen der Teilnehmenden abgeht, weil die Teilnehmenden üblicherweise dann dazu neigen, auch miteinander zu diskutieren. Es ist also dann ganz selten so, dass ein Teilnehmer oder eine Teilnehmerin dann irgendwie da so eine Struktur hinlegt und dann zu dem anderen Teilnehmer sagt, so, das ist es jetzt. Ja, sondern da kommt so eine gewisse Diskussion auf und aus dieser Diskussion können Sie einfach so ein bisschen die Gedankengänge der äh, Teilnehmenden so ein bisschen herauslesen, was bei einzelnen Teilnehmenden dann manchmal nicht so gut ist, außer Sie ermutigen diese Teilnehmenden immer wieder dazu, ein bisschen was dazu zu sagen, was gerade in Ihrem Kopf abgeht. Sie können das Ganze mit Stift und Papier äh, machen und dann letztendlich auch betreuen. Das heißt, Sie stellen sich daneben und schauen sich das Ganze an. Das hat den Vorteil, dass sie einfach einen relativ hohen Informationsfluss für sich selbst und die Auswertung haben. Das heißt, sie bekommen einfach sehr viel darüber mit, was machen die Nutzerinnen und Nutzer einfach, wo hakt es vielleicht so ein bisschen, was sind so die größeren Probleme, die sie sehen. Und das gibt ihnen einfach qualitativ etwas bessere Daten. Aber sie haben natürlich eine geringere Reichweite, weil sie einfach, wenn sie sich daneben stellen müssen und das Ganze mit Schrift und Papier machen, dann ist das ja schon relativ zeitaufwendig und sie müssen ja die Probanden entsprechend einzeln betreuen. Das kostet natürlich auch eine Menge Zeit. Das Ganze geht aber dementsprechend auch äh, toolbasiert und online. Heutzutage gibt es eine ganze Menge Tools, die das können. Ähm, einige Tools davon kosten natürlich auch Geld, wie das immer so ist. Aber die haben einfach den Vorteil, dass sie ähm, eine deutlich höhere Reichweite haben. Da können Sie dann zum Beispiel einen Link verschicken und äh, einfach in die Nutzerinnengruppe rein, äh, bitten, Macht doch da mal bitte mit, damit wir da irgendwie so ein bisschen Feedback zu bekommen. Und Dadurch erreichen Sie einfach deutlich mehr Personen, Sie haben also dann vielleicht auch eine statistische Signifikanz gegebenenfalls, die Sie da erreichen können, aber Sie haben natürlich einen geringeren Informationsfluss, weil Sie unter Umständen nicht rauskriegen, was ist denn jetzt wirklich in den Köpfen der Nutzerinnen und Nutzer vorgegangen oder warum sind bestimmte Dinge wie einsortiert worden. Gut, damit Sie auch eine gewisse... Erfahrung mit Card-Sorting bekommen, empfehle ich Ihnen jetzt tatsächlich in der Übung zu diesem Video ein Card-Sorting mal selbst durchzuführen. Und zwar für ein soziales Netzwerk. Wenn Sie sich jetzt das andere Video äh, zur Einführung Informationsarchitektur schon angesehen haben, da war ja die Aufgabe, ermitteln Sie die Inhalte, die üblicherweise zu einem sozialen Netzwerk Ihrer Wahl dazugehören. Und jetzt geht es eben darum, dass Sie mit diesen Inhalten einfach mal selbst ein Card-Sorting durchführen. Das heißt, Sie nehmen die typischen Inhalte, die Sie ermittelt haben, erstellen auf Basis dieser Inhalte entsprechende Karten und strukturieren das Ganze einfach mal so, wie Sie das für richtig halten, also Sie sortieren und gruppieren und vergeben dann auch noch Namen für die einzelnen Bereiche und dann vergleichen Sie das ganze Ergebnis mal mit dem sozialen Netzwerk, was Sie da ausgewählt haben. Und da wäre es dann ganz interessant zu sehen, ob Sie denn genau der gleichen Meinung sind. Wahrscheinlich wird es so sein, dass sie, weil sie ja, wenn, wenn es jetzt ein soziales Netzwerk ist, was sie selber sehr intensiv nutzen, dass sie halt sehr stark auch an der existierenden Struktur dran sind. Das liegt einfach daran, dass sie die entsprechende Erfahrung damit ja haben und dass äh, sie einfach auch mit dieser entsprechenden Erwartungshaltung angehen. Das heißt aber auch im Umkehrschluss, wenn jetzt jemand anders ein ähnliches, soziales Netzwerk aufbauen würde, dass natürlich auch da so eine gewisse Erwartungshaltung von ihnen jetzt da wäre, dass das schon auch so ähnlich strukturiert ist. ja. Und das, dieses Gefühl ist ganz hilfreich, wenn Sie das einfach mal selber für sich hatten, weil Sie dann eben in Zukunft, wenn Sie Ratsrouting mal selber einsetzen, einfach das auch ja, besser für sich greifen können und auch besser verstehen können, warum das tatsächlich hilfreich ist und warum das Ganze auch entsprechend funktioniert. Aber vielleicht kommen Sie auch auf eine ganz andere Struktur, das wäre auch ganz interessant. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall bei der Durchführung der Aufgabe viel Spaß, vor allen Dingen viel Spaß bei der Selbsterkenntnis, die damit äh, sicherlich einhergeht. Damit sind wir am Ende des Videos angekommen. Ich bedanke mich wieder fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!